Mein Name ist Sandra Hoffus und auf Twitter habe ich mich früher so vorgestellt. Ich bin Mediendidaktikerin mit Social Media Herz, bin Grenzgängerin zwischen Lern- und Arbeitswelten und bin Edu-Bloggerin seit 2007. Was heißt das genau? Ich bin aktuell Vertretungsprofessorin für Didaktik der Neuen Medien, kurz Mediendidaktik, an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und forsche und lehre letztlich über alle Fragen, die damit zusammenhängen, wie man... Medien, insbesondere digitale Medien, für Lehren und Lernen einsetzen kann.